Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Aufgabe der Organisationsentwicklung. Welche Aufgabe hat die Organisationsentwicklung? Aufgabe der Organisationsentwicklung ist die Optimierung der Geschäftsprozesse des Unternehmens. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Aufgabe der Organisationsentwicklung.